Ich muss das eigentlich äh, irgendwie mit wem im, äh, im, im, im Chor machen. Wie heißt denn das? Im Chor. Ah! Aua! Du Bastard! Nicht mein Steven!